Ja, in diesem Video geht es um den Breakaway-Plan. Der Breakaway-Plan, ich nehme es vorweg, ist ähm, ja mein Lieblingsplan, wenn man das so will. Das ist der Plan, den ich ähm, ja am meisten äh, favorisiere. Natürlich ist es immer so ein Stück weit auch äh, Geschmackssache, aber für mich ist es der Plan, der für mich am stimmigsten ist und ähm, ja, den ich auch zum Beispiel, in, in, oder den wir auch in unserem aktuellen Partnerunternehmen halt eben ähm, haben. Ähm, der Breakaway-Plan äh, funktioniert folgendermaßen und zwar, da musst du dir ja den vorstellen wie so eine Treppe. Ja, und ähm, auf dieser Treppe gibt es unterschiedliche Provisionssätze. Das heißt, beim Einstieg ist die Provision geringer, wie jetzt zum Beispiel auf der höchsten Stufe. Ja, der Beginner kriegt dann zum Beispiel 20 Prozent, während die höchste Stufe der Direktor oder der, der Diamant oder wie auch immer die Stufen dann im Unternehmen heißen, dann halt zum Beispiel 70 Prozent äh, erhält für einen Abschluss. So, und jetzt gibt es da im Prinzip zwei Formen. Einmal die Provision für den, für den eigenen Abschluss. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Direktor hier einen Vertrag abschließt, ja, oder ein Produkt verkauft, welches zum Beispiel 100 Euro Provision einbringt, dann wär, würde jetzt der Direktor hier in diesem Beispiel 70 Euro Abschlussprovision erhalten, ja. Ähm, die restlichen ähm, Prozente verbleiben dann äh, bei der Firma und das ist so das, was man halt an, an, ja, an Abschlussprovisionen dann ähm, auf, den, auf den Eigenumsatz quasi erhält, ähm, wenn du natürlich anfängst, ist es ähm, ja weniger. Und dieser Plan ist halt ähm, auch auf Langfristigkeit dementsprechend ausgelegt, weil natürlich ähm, mit jeder erreichten Karrierestufe du mehr Provision erhältst. Und ähm, natürlich wird dann dadurch auch die Treue des, für, beim Unternehmen halt auch ein Stück weit belohnt, was, was ich sehr, sehr äh, gut finde. Ein weiterer Vorteil ist, dass du, bevor ich jetzt auf die Differenzprovision noch zu sprechen komme, dass du bis in die unendliche Tiefe partizipierst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal an, du bist Direktor und bekommst diese 70 Prozent hier und ähm, du hast jetzt einen äh, Teampartner Firstline, der diese 50 Prozent bekommt, dann ist alles, was hier in dieser Ebene passiert, ja, ähm, da partizipierst du mit, weil du dann nämlich diese Differenz hier bekommst, ja, diese 20% Differenz auf alles, was hier ähm, passiert, ja, und das macht das Ganze natürlich äußerst attraktiv, ähm, weil du ähm, ja nicht begrenzt bist, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe, weil du kannst so viele First Lines sponsern, wie du willst, ja, und dementsprechend ist auch nach unten hin ähm, nichts gedeckelt, ja und das ist halt einer der größten Vorteile, den man ähm, ja, den man in diesem Plan dann eben halt auch hat. Ähm, die Differenzprovision funktioniert, habe ich eben schon angeschnitten, äh, funktioniert wie folgt: Wenn du zum Beispiel nehmen wir hier die Stufe oder wenn du wenn du wenn du, wenn du äh, Direktor bist und du hast einen Partner first, deinen Sponsor, der jetzt hier ähm, auf dieser Stufe aktuell ist und der macht jetzt mit seinem Team ähm, quasi sagen wir mal einen Umsatz von ähm, ja von 1000 Euro, dann wäre jetzt hier die Differenz, ja, von 30 zu 70 Prozent wären 40 Prozent, dann wären das hier 400 Euro, die du äh, dementsprechend äh, erhältst, ja, jetzt in diesem Beispiel relativ ein, vereinfacht und ähm, ja, egal mit wie vielen Leuten, der das Ganze dann halt eben äh, bewerkstelligt, das heißt, äh, du profitierst bis auf äh, die unendliche Tiefe dann dementsprechend, mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade Leistungsträger, Führungspersönlichkeiten, dass die sich in diesem Plan super wohlfühlen, ja, weil du hier halt, ja, ich sag mal, unbegrenzt dementsprechend wachsen kannst und weil gerade wenn du langfristiges Geschäft aufbauen kannst, hier auch ja, hervorragende äh, Möglichkeiten hast. Nicht nur, was den Verdienst betrifft, sondern dementsprechend auch, was ein, ein stabiles äh, Einkommen halt betrifft. Ne? Je höher der Rang, desto höher ist dann auch äh, logischerweise die Provision. Und ähm, ja, der, der Plan belohnt halt vor allen Dingen die Menschen, die halt ähm, langfristig einem Unternehmen die Treue halten. Ähm, soweit ich ähm, das für mich überblicke, sind die größten Unternehmen, ja, die, die, die richtigen Player in einem Unternehmen, die schon sehr, sehr lange am Markt sind, die beruhen auf dem Breakaway-Plan. Natürlich, der Breakaway-Plan, der hat, gibt es in vielen Facetten und in vielen Varianten, aber im Kern, ja, ist das der Plan, mit dem, ja, soweit ich das immer sehe, die größten Unternehmen am, am, am Markt, ja, am Start sind, ja. Dann gibt es für die Führungskräfte in der Regel in diesem Plan Immer noch zusätzliche Sonderleistungen. Ja, das können Teamleiterboni sein, wie auch immer, die dann nochmal on top eben auf die Differenzprovisionen ähm, draufkommen. Allerdings, der Plan hat auch einen äh, Nachteil, ja. Und den darf man auf keinen Fall äh, verschweigen, weil den, den muss man einfach wissen. Und zwar, der Breakaway-Plan heißt halt deshalb so, weil du partizipierst nur so lange an einer Linie mit, solange eine Differenz da ist. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, nehmen wir jetzt mal hier die, die 50 stufe hättest und ein Partner hat ebenfalls diese 50 stufe dann ähm, ist ja keine Differenz mehr da. Das heißt, ab diesem Moment bricht dir quasi die Linie weg, also Breakaway, ja? Und ähm, du hast dann keinen finanziellen Vorteil mehr an dieser Linie. Solange bis wieder eine Differenz da ist. Ja, ähm, es gibt Unternehmen, da bricht die Linie komplett weg. Es gibt aber auch Unternehmen, da zählen zum Beispiel alle Punkte oder die, die, die Umsätze, die für die äh, Beförderung und so weiter gezählt werden, die zählen weiter mit, auch wenn keine Differenz mehr da ist oder ähm, theoretisch die Person sogar schon eine Stufe höher ist. Ja? Dann zählen die, um, die, die, die Punkte trotzdem noch für die Person dann dementsprechend mit. Ähm, sollte man eben halt einfach ähm, wissen. Passiert aber auch in der Regel nur dann, wenn eine Person zum Beispiel jetzt einen starken Partner sponsert und dann einfach halt auch, ich sag mal, ähm, inaktiv wird, nichts mehr macht, dann kann das äh, früher oder später ein Thema werden. Aber solange du, ähm, ja, breit aufbaust, ja, und wenn du, ich sag mal, fünf, sechs, sieben Führungskräfte hast, dann wird das niemals passieren, ja, selbst bei, je nach Plan, äh, reichen da auch schon zwei Führungskräfte aus, die sehr stark sind, dass das eigentlich nicht passieren kann, ja. Ähm, von daher ist es ja, aus meiner Sicht schon immer ein Stück weit theoretisch, ja, aber man muss es halt eben auch dazu sagen und, ähm, genau, lange Rede, kurzer Sinn, solange wie kein, ähm, so lang wie keine Differenz da ist, gibt es dementsprechend natürlich auch keine Provision. Okay, das war's, was du zum Breakaway-Plan wissen solltest. In diesem Sinne wünsche ich dir ja maximalen Erfolg und bis zum nächsten Video.